Du bist Affiliate-Marketer oder Online-Marketer oder du möchtest gerne Affiliate- bzw. Online-Marketing betreiben, ähm, dann solltest du dir unsere Software, ConvertLink, unbedingt einmal genau anschauen. Wir haben den intelligentesten Linkkürzer überhaupt rausgebracht, den jeder, jeder, der einen Podcast, der einen YouTube-Channel, der Affiliate-Marketing auf irgendeine Art und Weise betreibt, der Online-Marketing auf irgendeine Art und Weise betreibt, der einen SEO-Blog hat und damit ähm, Kunden generiert oder vielleicht Affiliate-Marketing macht, die jeder von diesen Personen nutzen muss und sollte, um seinen Umsatz einfach um ein Vielfaches zu steigern. Du bist damit in der Lage, dein erstes Geld zu verdienen oder du bist damit in der Lage, deinen Umsatz extrem zu steigern. Wir haben ein kostenfreies Training vorbereitet, wo wir zeigen, was kann ConvertLink ganz genau. Du kannst dir genau anschauen, was diese Software kann. Wir wollen dir kein Infoprodukt oder sonstiges verkaufen. Zu 100% versprochen, es gibt dort kein Infoproduktverkauf oder so, auch kein Kurs, kein Videokurs, wo wir dir irgendwas zeigen wollen. Wir wollen dir einfach nur unsere Software vorstellen. Schau dir dieses Training an, klicke jetzt auf den Button, auf den Link, schaust dir an, guck, was so, was die Software kann und ähm, handle schnell, denn wir haben im Juli noch ein absolutes Spezialangebot für ConvertLink. Also schau es dir an, klicke jetzt und wir freuen uns auf dich im Training. Bis dann, ciao.